Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. In diesem Video geht es um die Qualifikation zum E-Tutoren und E-Tutorin vom Kompetenzzentrum für Digitale Medien. Wir stellen Ihnen die Inhalte dieser Qualifikation vor und wie wir diese vermitteln. Zwischendurch erzählen Ihnen zwei unserer bisherigen Teilnehmenden von ihren Erfahrungen. Ziel der Weiterbildung ist es, dass Sie für den Einsatz der digitalen Lehre bestens ausgebildet werden. Sie erlernen den Umgang mit digitalen Medien, die Sie in der Lehre einsetzen und anwenden können. Sie wissen, welche Ansprechperson an Ihrer Hochschule bei Fragen zur Verfügung steht, und als e-Tutor-Tutorin sind Sie bestens dafür qualifiziert, Lehrende und Studierende in der digitalen Lehre zu unterstützen. Die Weiterbildung wird über das Lernmanagementsystem Moodle organisiert. Hier sind alle Inhalte, Aufgaben und Termine hinterlegt, und es gibt die Möglichkeit zur Kommunikation über Foren und Webkonferenzen. Die Qualifikation dauert sechs Wochen. In jeder Woche steht ein Thema im Fokus und durch erfolgreiches Bearbeiten aller zugehörigen Aufgaben können Sie sich ein Badge verdienen. Zunächst legen wir die Grundlage mit den Konzepten und Methoden der digitalen Lehre. Anschließend lernen Sie zunächst, wie die synchrone Lehre mit Webkonferenzsystemen umgesetzt werden kann. Für den Einsatz der asynchronen Lehre erhalten Sie eine Einführung in Moodle. Wie Sie digitale Inhalte selbst erstellen können, zeigen wir Ihnen am Beispiel eines Lehrvideos. Des Weiteren gehen wir darauf ein, wie Kooperation und Kollaboration online funktioniert. Und zum Schluss erhalten Sie hilfreiche Informationen für Ihre eigenen Beratungen und Hinweise zu rechtlichen Aspekten. Durch die Qualifikation zum e-Tutorin sah ich, welche Möglichkeiten die Lehre im digitalen Bereich zu bieten hat. Hierbei hat mir besonders gefallen, wie kreativ an didaktische Szenarien herangegangen wurde und wie man eigene Webvideoinhalte produzierte. Die Inhalte im Kurs werden Sie sich selbst erarbeiten. Zu jeder Aufgabe erhalten Sie dafür ein Lehrziel und eine konkrete Aufgabenstellung. Zusätzlich geben wir an, wie lange Sie in etwa an der Aufgabe arbeiten werden und Sie erfahren die Abschlusskriterien, die erfüllt werden müssen, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Die gemeinsamen Treffen sind ein wichtiger Teil der Qualifikation. So richten wir währenddessen einen wöchentlichen Jufix ein und zusätzlich können jederzeit flexible Sprechstunden gebucht werden, um aufkommende Fragen zu besprechen. Im Mittelpunkt steht während der gesamten Zeit der Austausch zwischen den Teilnehmenden. Es wird sich gegenseitig unterstützt und Feedback gegeben. Was ich an dieser Weiterbildung besonders gut fand, war, dass man einen wirklich einen umfassenden Blick in den Bereich E-Learning bekommen konnte. Man hat hier nicht nur gelernt, wie man gute aktive Vorlesungen gibt oder wie man asynchrone Videos strukturiert für die Lehrenden bereitstellt, sondern man hat auch beratungs- und rechtliche Aspekte der Lehre kennengelernt. Wir hoffen, Sie haben nun Lust, an der nächsten Qualifikation zur E-Tutorin, zum E-Tutor vom Kompetenzzentrum für digitale Medien teilzunehmen.